Station Nummer 8, die Wallballs, auch der Endgegner genannt. Wenn ihr hier angelangt seid, habt ihr bereits sieben Stationen geschafft. Und diese Station trennt euch vom Ziel. Das ist wirklich eine Station, die solltet ihr nicht unterschätzen, denn ihr müsst diesen Ball 100 Mal gegen das Target da oben werfen. Und nicht einfach nur aus dem Stand, ihr müsst vorher dazu in die Kniebeuge gehen. Und, zeigt mal bitte einmal vor, in die Kniebeuge gehen. Und ganz wichtig, ihr müsst tiefer als 90 Grad, ein Stück tiefer noch, genau. Der Ball ist im besten Fall vor der Brust. Wenn ihr nach oben kommt, nehmt ihr den Schwung gleich mit und dann stoßt ihr den Ball nach oben ab. Ganz wichtig, es steht ein Referee neben euch. Wenn ihr nicht tief genug runter geht oder ihr das Ziel dort oben nicht trefft, heißt es No Web. Und das bedeutet, diese Wiederholung ist nicht gültig. Okay, dann fangen wir mal an. Genau. Den Ball am besten vor der Brust wieder fangen. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass ihr den Ball über der Brust haltet mit dem Schwung, beim Hochkommen Abwehr Ball auffangt und mit dem Schwung wieder nach oben geht. Sauber.